Hallo liebe Freunde. In diesem Video werde ich euch sagen, was zu tun ist, wenn beim Versuchen, das Spiel in Steam zu starten, der Fehler "Fehler -Fä System konnte äh, die Spielsitzung nicht überprüfen" angezeigt wird. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es.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 Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Wer sucht ständig nach Software von Drittanbietern in seinen Produkten? In letzter Zeit ist eine große Anzahl von Benutzern beim Starten von CES-Gehör auf den Feller-Wagensystem konnte die Spielsitzung nicht überprüfen, gestoßen. Diese Prüfung sucht nach in das Spiel geladenen Dateien, die keine digitale Signatur haben und blockiert sie. Bei normalen Konten kann ein solcher Fehler aufgrund falscher Systemeinstellungen auftreten. Höchstwahrscheinlich kann die Anwendung einfach nicht auf die Dateien in Bibliotheken zugreifen, die Verbindung wurde vom System zurückgesetzt oder blockiert. Schauen wir uns also an, was der Grund sein kann und wie man ihn löst. Versuchen Sie zunächst, sich von Ihrem Steam-Konto aufzumelden, Ihren Computer neu zu starten und Ihr Konto erneut einzugeben und das Spiel zu starten. Wenn es nicht hilft, beenden Sie Steam und starten Sie es erneut. Aber starten Sie im Auftrag des Administrators. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung, um sie als Administrator auszuführen. Wir starten das System. Wenn Ihnen diese einfachen Methoden nicht geholfen haben und der gleiche Fehler auf dem Bildschirm angezeigt wird, fahren Sie fort. Schließen Sie das System und lassen Sie es offen. Öffnen Sie das Dienstfenster und überprüfen Sie, ob der Steam-Client-Dienst ausgeführt wird. Wenn es nicht schadet, führen Sie es aus. Oder starten Sie Ihren Computer neu. Wenn der Client gestartet wird, sollte er automatisch gestartet werden. Wir starten den Computer neu, starten Steam als Administrator und prüfen, ob das Spiel funktioniert. Wenn der Dienst äh, nicht gestartet wurde, sollte dies Ihnen helfen. In den meisten Fällen helfen diese Lösungen, den Fällen zu beheben. Wenn dies nicht hilft, löschen Sie den Programmcache. Öffnen Sie das System, gehen Sie zu Einstellungen Downloads und klicken Sie hier. Löschen Sie den Download-Cache. Nach dieser Manipulation müssen Sie sich erneut anmelden. Wenn der Fehler weiterhin besteht, überprüfen Sie die Dateien auf Integrität. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Spiel Eigenschaften. Öffnen Sie hier die Registerkarte Lokaldateien und klicken Sie auf die Schaltfläche Datei Integrität prüfen. Versuchen Sie danach, es auszuführen. Ein weiterer Grund könnte ein Virenschutz oder ein Virenfall sein. Versuchen Sie, sie für eine Weile zu deaktivieren und das Spiel zu starten. Wenn dies gibt, fügen Sie den Steam-Ordner zu Ihren Antiviren-Ausschlüssen hinzu. Versuchen Sie auch den folgenden Befehl: Öffnen Sie das Fenster mit der Verknüpfung Win und führen Sie es aus. c Program files x 86 -steam bin repair Wenn der Pfad zum Programm anders ist, geben Sie Ihren an. Ein weiterer Grund kann ein deaktivierter DEEP sein, aufgrund äh, derer die Bug äh, sie nicht identifiziert. Versuchen Sie folgendes. Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung als Administrator und führen Sie den folgenden Befehl aus. bcdebit.exe setCurrentNxOptimum Nachdem wir den Computer neu gestartet und den Start des Spiels überprüft haben. Wenn Ihr PC über mehrere Benutzerkonten verfügt, überprüfen Sie, ob Sie mit dem Administratorprofil angemeldet sind. Wenn Sie als Benutzer angemeldet sind, kann mir diese Fälle auftreten, weil normale Benutzer möglicherweise nicht genügend Rechte haben. Überprüfen Sie Ihre Netzwerkeinstellungen und starten Sie den Router neu. Und das ist alles. Ich hoffe, diese Anleitung hat Ihnen geholfen, diesen Fälle zu beheben. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und Daumen hoch. Stellen Sie Ihre Fragen hier in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.